Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute probiere ich mal noch was Neues. Also das letzte Video, was ich neu probiert habe, war ja das Walking Dead Onslaught-Video, Info, Trailer-Reaction-Video und so weiter. Das kam relativ gut an, also von den Kommentaren her auf jeden Fall. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt machst du noch mal eine kleine News-Sendung. Ich habe mir ein paar Infos rausgesucht von ein paar ja, Homepages, die wir nachher so ein bisschen abgehen. Also ich habe mal ein bisschen rumgesucht im, im World Wide Web. Und äh, da für mich ein paar ja, interessante Neuigkeiten rausgesucht, die es jetzt so rund um VR gibt. Und die würde ich einfach mal mit euch so ein bisschen durchgehen. Und äh, ja, ich bin natürlich auch gespannt, wie euch das gefällt. Und äh, ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze dann äh, einfach mal in die Kommentare packt. Was ihr äh, daran gut fandet, was nicht gut war und ob euch nicht gefallen hat. Ob euch es gefallen hat, natürlich auch. Wenn euch gefallen hat natürlich ein Like raus, <lacht> würde mich natürlich freuen und wenn euch nicht gefallen hat, bin ich natürlich auch für Kritik offen, also äh, wenn es äh, nicht unter die Gürtellinie geht, äh, bin ich für Kritik immer zu haben und äh, man sollte, es sollte fair bleiben, das Ganze und äh, bin ich auch dafür zu haben, äh, mir mal ein bisschen Kritik anzuhören, definitiv. Ja, ähm, meine persönliche erste News, <lacht> meine äh, Valve Index Controller sind defekt, also einer auf jeden Fall. Ich habe es in den letzten Streams immer wieder aufs Spiel äh, geworfen, äh, dass ich Probleme hatte. Das lag jetzt definitiv am Wolf Index Controller. Also äh, ich habe es letzten nochmal getestet ohne Spiel und äh, ich habe das Problem, dass nach unten gar nicht mehr geht. So, ähm, ich kann den bewegen nach unten, aber äh, es folgt in VR keine, keinerlei Reaktion. Wenn ich nach oben drücke, ähm, bleibt der auf einmal virtuell hängen. Also, der schnappt zurück, wie ihr seht, ich versuche es zeigen, ne? also ganz sauber funktioniert der, er klickt sogar, ja, nicht das Problem, aber er bleibt virtuell oben hängen und somit läuft der Charakter einfach vor und äh, das war mir nie bewusst, ich habe es immer irgendwie die letzten zwei, drei Male immer aufs Spiel äh, geschoben und äh, ja, der ist jetzt definitiv kaputt. Und äh, ja, Wolf hat mir aber jetzt zugesichert, dass ich die zurückschicken kann und neue erhalte. Ich habe jetzt aber nochmal angefragt, ob ich erst ein Paket erhalten kann, dass die das quasi zeitgleich rausschicken, damit ich äh, weiterhin mit der Wolf Index streamen kann, weil es mir einfach besser gefällt, auch äh, weil ich hier den Chat besser auf die Hand legen kann. Das geht mit der Oculus Rift S nicht immer, weil das Programm das nicht ganz zulässt, dieses Daily äh, OVR, glaube ich, hieß das, oder Daily Daily OVR und äh, ja, da äh, warte ich jetzt noch auf eine Antwort. Also, ähm, definitiv tauschen, tauschen die mir beide aus. Ich hatte mit dem rechten auch immer das Problem, ähm, dass die Grip-Taste manchmal hängen blieb. Ich komme jetzt beide ausgetauscht. Erstmal äh, super Support. Antworten auch relativ schnell. Also, super. Ja, jetzt kommt die erste News und die erste News ist. PSVR, also es gibt auf meinem Kanal ja nicht immer äh, PSVR, aber ähm, ja, die News wollte ich jetzt trotzdem raushängen äh, oder rausholen, denn äh, finde ich super interessant und äh, auch wenn mir die erste PSVR überhaupt nicht zugesagt hat oder nicht gefällt, äh, wollte ich das jetzt zeigen und äh, ja, gehen wir einfach mal auf die Homepage. Okay, hier sind wir auf PCGH, also PC Games Hardware und ja, Sony arbeitet Offiziell scheinbar an einem Nachfolger der PSVR, also eine Stellenausschreibung, deutet darauf hin, ähm, dass jetzt die PSVR 2 eventuell entwickelt werden sollte, also ist alles noch nicht so wirklich klar und äh, ja, es gibt ein Stellenangebot und hier wird es auch maschinell aus dem japanischen übersetzt, Entwicklung eines Head-Mounted Displays für VR der nächsten Generation. Wir entwickeln einen VR Head-Mounted Display der nächsten Generation und werden für das mechanische Design des Objektivtubus und des kleinen und leichten Gehäuses verantwortlich sein. dass das optische System, das die Wärmeableitungsdesign und die Entwicklung einer Vorrichtung zur Bewertung des Systems unterstützt. So alles, was so um, ums Headset geht, äh, ja, soll da entwickelt werden, neu designt werden und äh, die suchen halt dafür wirklich einen Leiter, der wahrscheinlich eine, eine Abteilung gründet, aufbaut und äh, ja, finde ich echt interessant. Bisschen blöde ist, äh, die setzen das Ganze für 5 Jahre an. Und äh, wo sind wir dann? Also PCGH äh, schreibt auch hier für die Playstation 6. Also jetzt kommt ja schon die Playstation 5 raus. Und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass davon jetzt schon ein neues Headset rauskommt und so weiter. Ja, dürfen wir echt gespannt sein. Und... Ähm, also was mir an PC... Oder PSVR nicht gefallen hat, ist äh, einmal, das Headset war okay, also zum, zum Vergleich zur ersten Oculus Rift war das vollkommen in Ordnung, auch äh, von, von der Bildqualität her und so weiter. Jetzt kann es natürlich nicht mehr mithalten, meiner Meinung nach. Aber dass man äh, sich, also zu meinem damaligen Test, ähm, den ich gemacht habe beim äh, bekannten ähm, ja. die Controller, die haben mir überhaupt nicht zugesagt, dass ich nicht frei im Raum bewegen konnte, hat mir nicht gesagt. Oh. Ja, das sind so klar äh, kleine negative Teile, die ich da so äh, entdeckt habe. Natürlich ist das super cool, dass Playstation VR rausgebracht hat. Das hat äh, VR natürlich auch gepusht. Aber äh, ja, meins war es nicht. Aber cool, dass da genug Fans gibt, äh, die da wirklich auf äh, PSVR stehen und das auch unterstützen. Ähm, Nichtsdestotrotz... Hat auch da seine Daseinsberechtigung. Sieht man ja natürlich, wie viel die davon verkauft haben. Also es ist ja einiges. Ich glaube, äh, das hat wie einen Riesenschub gegeben, das Ganze. Ja, lassen wir uns einfach überraschen. Aber äh, wie gesagt, fünf Jahre ist eine lange Zeit und da kann viel passieren. Da kann schon die Oculus Rift 4 rauskommen. <lacht> Oder die Quest 3. Also wer weiß. Aber äh, cool, dass weiterentwickelt wird. Das ist jetzt äh, ja, meine positive äh, Info, die ich hier rausziehe. Und äh, ja, lass uns einfach mal ja, gespannt sein, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und jetzt kommen wir zum Thema Viren, Bakterien und Corona. Ja, Corona ist ja allgegenwärtig. Viren, Pilze, Bakterien waren ja nicht schlimmer als heutzutage. Und äh, ja, jetzt gibt es eine Lösung von Kabitek. Natürlich nicht unbedingt für den privaten Anwender, aber für Freizeitparks, vr -Arcade Hallen und so weiter könnte das echt interessant sein, finde ich auf jeden Fall. Und äh, ja, hier gibt es jetzt die Cleanbox und ähm, die Cleanbox arbeitet mit UVC-Strahlung. Hier wird äh, das Headset reingelegt, reingehangen und wird 60 Sekunden mit UVC-Strahlung ähm, ja, bestrahlt. Und das soll dann 99,9 ja, aller Viren, Bakterien und Pilze töten. Wir gucken uns gleich mal das Video an. Auch SARS-CoV-2, also das ist unser Corona, ja. Und äh, ja, ich habe selber erlebt im Freizeitpark Phantasialand und äh, da gibt es eine äh, VR-Achterbahn und die soll echt cool sein. Ich wollte die das erste Mal probieren. War leider nichts, weil äh, die Brillen nicht ausgegeben werden dürfen. Und äh, ja, natürlich wegen Corona, ne? man muss da natürlich auch in den Warteschlangen und so weiter Maske tragen. Und äh, ja, das wäre eventuell wirklich eine ne Lösung für, für Freizeitparks, dass die ihre Brillen damit bestrahlen und ja, muss wohl nachweislich wirklich 99,9% ähm, aller Viren töten. Gibt es auch gleich so ein Tech-Reporting, gucken wir uns mal an. Schauen wir uns mal ganz kurz die Cleanbox an. Da wird die Brille eingehangen. Einfach wird ein Button gedrückt, einmal für 60 Sekunden. Sieht auch noch aus das Ding, ne? <lacht> ja, ist natürlich. Wie eben schon gesagt nichts für den Privatanwender. Also ähm, sei denn, ihr habt immer wieder zu Hause Leute, die nach Hause kommen und äh, ihr Angst habt, die haben Pilze, Bakterien und Viren. <lacht> Eine äh, gewisse Anzahl hat ja jeder. Aber ähm, ja, wie gesagt, eher was für Freizeitparks und so oh. Echt interessant. Und äh, schauen wir uns mal ganz kurz den Tech Report an. So. Und äh, hier wurde ein MRSA Bakterium genommen oder, oder Virus Bakterium und äh, Staphylococcus aureus und äh, ja der kann glaube ich nicht so wirklich gut auf Antibiotika an und äh, der wurde wohl ziemlich gut reduziert dadurch und abgetötet könnt ihr euch auf kbtech.de auch mal anschauen wenn euch das so interessiert äh, die wissenschaftliche Seite und äh, hier sieht man wie die Reduktion da am meisten war, Nose Bridge, natürlich hier die, die Nasenflügel, äh, Forehead, ne, haben wir hier das, das Cover, vorne hier ist der Nasenflügel und äh, Tempel, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher was das sein soll, ist das vielleicht da hinten, bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall das könnt ihr euch dann mal anschauen. Gehen wir nochmal zurück. Ja, hier steht's: Die Cleanbox ist besonders geeignet für alle VR-Headsets, auch mit Kabel, Kopfhörer, Mundschutz, roller Freizeitparks, auf Messen, Events, in Showrooms, in VR-Game-Arkaden -Ar und alle anderen Gelegenheiten, bei denen Sie keine Krankheitserreger brauchen können. Krankheitserreger können wir sowieso nie brauchen, von daher äh, ist das natürlich ganz gut. Und äh, da gibt's auch eine Nano-Gel dazu und ich kenne Nano-Sprays nur so von Bildschirmen, Brillen und so weiter. Um, damit man leichter Schmutz entfernen kann, damit äh, sich Schmutz nicht mehr so schnell absetzt in den Sachen und äh, die auch leichter zu entfernen sind. Und äh, ja, damit kann man die vorher reinigen und äh, ja, Controller, Brille und so weiter, alles was rein, gereinigt werden kann, das kann dann auch nachher in diesen Geräts, in diese Cleanbox auch eingebracht werden und ja, dann kann man die reinigen und Bakterien, Pilze und Hirn abtöten. Ja, wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, Kabytec ist eure äh, euer Ansprechpartner da. Und äh, ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Okay, kommen wir zur nächsten News. Linkin Park rockt Beat Saber. Elf neue Songs. Also es gibt ein Beat Saber DLC. Ich äh, bin kein Beat Saber Fan oder Mega Freund davon. Ich kann diese Musik nicht, äh, diese Musik, diese Musik Games nicht so gut. Und äh, ja, aber ich lieb Linkin Park und äh, mir tat es damals auch tierisch leid, als äh, 2017, äh, Juni war es glaube ich, der Chester Bennington sich das Leben genommen hat. Und äh, fand ich super traurig. Und äh, ja, war ein super Musiker, super Sänger und äh, höre heute noch gerne die, die ganzen Songs von Linkin Park. Auch wenn ich Tupac VR heiße, ne? ich höre natürlich auch gerne Tupac. <lacht> Aber äh, so rockige Musik ist auch mein Fall. Und äh, ja, hier gibt es die ganzen Titel jetzt. Ihr könnt die Titel einzeln kaufen für 2 Euro das Stück und äh, das ganze Sam Paket kostet 14 Euro. Ist natürlich nicht wenig Geld, aber äh, wer auf diese Musik steht, wer Beatsheber mag, sollte ja echt zuschlagen, finde ich. Und das Ganze steht auch für die Quest für die Rift S, Valve Index und äh, Playstation VR zur Verfügung. Und äh, ja, wenigstens nichts Exklusives für irgendwie ein, einige Brillen. Wer Das Songpaket erwirbt, erhält auf 55 neue beat und die erste geschlossene Spielung ein Tunnel mit Linken Park-Logo und ein Lichteffekt. Ja, zweiten Mal gibt es da Rockmusik. Ja, wie gesagt, wer Linken Park mag, wer Beat Saber mag, also der sollte hier definitiv sagen: Ich habe Beat -Saber immer noch nicht, ich habe es äh, mal äh, getestet und äh, ja, wie gesagt, mein Fall war es nicht so ganz. Wenn Beat bei mir einen Key zur Verfügung stellen würde, würde ich natürlich nochmal für euch testen. Aber für mich lohnt sich ein Kauf nicht, weil ich es einfach, ich würde es ab und zu mal vielleicht für euch zeigen, wenn neue Titel raus sind oder so weiter. Aber äh, ansonsten würde sich ein Kauf für mich nicht lohnen, von daher äh, sehe ich erstmal davon ab. Ja, ich würde sagen, kommen wir zur nächsten News. So, jetzt machen wir eine kleine Zeitreise. Wir sind immer noch bei mixed.de. Ein VR-Kultspiel soll neu aufgelegt werden. Tactical soll bald wieder seine Kreise ziehen. Albtraum werden. <lacht> ja, in den 90ern gab es ja einen mega VR-Boom, da wurde ja auch an VR entwickelt und dann irgendwann wurde dann, äh, ja, sich eingest eingestanden, ähm, die Hardware ist einfach noch nicht so weit und äh, ja. Aber trotzdem cool, dass sie damals schon an VR äh, entwickelt haben und es muss aber damals kein Spaß gewesen sein, denn äh, die Latenzen waren viel zu hoch und äh, ich merke das heute noch, wenn irgendein Spiel ein bisschen ruckelt oder die Latenz zu hoch wird, warum auch immer durch irgendwelche kleinen Fehler wird mir direkt ziemlich übel und äh, ja, genauso ging es den Leuten in den 90ern wahrscheinlich auch, also da waren mit Sicherheit einige Motion Sickness anfälligen Leute und äh, ja, die werden damals keinen Spaß gehabt haben und deshalb ist das Ganze dann auch wahrscheinlich irgendwann dann eingestampft worden, bis dann Oculus äh, dann rauskam mit diversen EKS, ne, Devil Open Kids und äh, ja, jetzt stehen wir hier ne? und haben man kann sagen, man hat schon verdammt gute VR-Headsets. Also das, was momentan draußen ist, macht schon Spaß. Und äh, auch wenn es noch kein Mainstream ist, sondern immer noch so eine kleine Nische, äh, macht es schon verdammt viel Spaß und sollte eigentlich jeder mal erlebt haben, meiner Meinung So, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz so ein bisschen das äh, 90er-Video an. Das fand ich ganz, ganz interessant, ganz nett. Da hat man sich wirklich äh, in VR dann getroffen, also beide mussten dann äh, wirklich im gleichen Raum dann auch stehen. Hier wird es dann gezeigt: man right. den Helm an. <lacht> Und, I'll, uh, get in and join you. und dann okay. hat man sich gegenübergestanden world, und konnte sich dann gegenseitig Linked auch abschießen. <laughs> Und das war natürlich damals der der Mega Turner, äh, ne, dass man sich dann in VR gegenüberstehen konnte und äh, ja konnte man sich auch irgendwie abschießen also ich kann ich, ich das Spiel, ich habe es auch nur von äh, von Bildern und Videos auch gesehen, dass das dann das vor. Und ja, äh, jetzt soll es eine offizielle Neuauflage des VR-Klassikers geben und ich finde cool, wenn so äh, Klassiker dann äh, nochmal den Weg in den neuen Headsets finden. Egal, was für Klassiker sind, das ist natürlich jetzt ziemlich alt. Aber ich denke ja mal, also cool wäre, wenn es dann wirklich eine Retro-Version gibt und dann eine Neuauflage wirklich mit neuer Grafik, das wäre natürlich cool. Oh, das Ganze geht 10 Minuten, das Video hier. Wird so gezeigt, was so in den 90ern alles so los Game, war. Oh, da sehen wir Boxen. Uh, da kann's Will of the Fight definitiv einpacken. So also ich finde es super interessant, was sie da damals in den 90ern gemacht haben. Und wenn euch das auch interessiert, ja, schaut einfach mal rein. Und äh, ja, ich wollte es einfach mal kurz anreißen, dass da eine, eine Neuauflage stattfindet. Vielleicht kennt ihr Leute, dass noch diesen, diesen alten Titel hat, es eventuell sogar auf den originalen VR-Heads jetzt schon gezockt. Äh, leider nicht. Das war nicht meine Zeit. <lacht> äh, in den 90ern habe ich b 64 oder Amiga gespielt. <lacht> ähm, ja, so war das. Ja, dann geht es schon los zur nächsten News. So, die nächste News ist auch was für Filmfans. Ähm, Kubrick VR, <lacht> Fan macht Filmsets virtuell begehbar. Man kann es leider momentan noch nicht selber testen, aber es gibt dazu ein Video. Äh, Tim Wild, Wild Goose ist ein äh, Filmregisseur, der arbeitet in der Filmindustrie und äh, ja, jetzt wo Corona äh, am Start war, hat er sich gedacht, also er ist VR-Fan, großer VR-Fan und er hat sich gedacht, ich baue jetzt einfach mal die Filmsets nach von diversen ja, Kubrick-Filmen und äh, ja, da war dann The Shining, Dr. Strangelove, äh, der andere Film, Odyssey im Weltall, 2011 oder irgendwie sowas, gucken wir gleich, werden wir gleich sehen. Und äh, der sieht mega Potenzial in VR, auch für die Filmindustrie und äh, ja, hat er das mal nachgebaut, das Ganze. Und äh, ja, ich bin auch Filmfan, also ich finde The Shining auch echt cool, auch äh, diese alte Version, äh, besonders die alte Version. Und äh, ja, die alte Technik steht hier, hat die äh, Studio-Bosse damals nicht wirklich überzeugt. Aber ich denke, wenn wir noch ein paar Stationen weiter sind, was die VR-Headsets angeht, dann äh, wird das auch äh, wirklich die Filmindustrie überschwappen und dann werden wir eventuell sogar in Kinosälen VR-Headsets haben, wo wir dann äh, ja, Filme wirklich in VR genießen können. Wer weiß. Und äh, hier steht das nochmal mit mit Corona, ne? Quarantäne, hat er dann daran gearbeitet, hat sich dann Blender und Unreal Engine Wissen selbst beigebracht. Genau, Dr. Strange Love 2001, Space Odyssey und The Shining. Und äh, ja, schauen wir mal ganz kurz in das Video hier rein. Ich versuche nachher auch alles äh, in die Beschreibung zu verlinken. Gerade, ja, dass man es selber noch nicht äh, wirklich äh, in VR erleben kann. Aber er versucht momentan, ähm, alle Leute da wirklich ins Boot zu holen, äh, anzuschreiben, damit er das öffentlich rausbringen kann als, als kleine Demo. Und wer die Filme kennt, der wird natürlich hier die ganzen Sachen dann wiedererkennen auch. Ja, wer kennt das nicht aus Space Odyssey? Finde ich auf jeden Fall interessant, dass sich wirklich Leute aus der Filmindustrie damit auch beschäftigen. Und ja, also man versucht wirklich einen Film, kompletten Film in VR zu erleben, ist mit Sicherheit auch cool. Und äh, das wusste ich auch noch nicht, ähm, dass bereits Regisseure... Produzenten und so weiter jetzt schon auch ähm, VR nutzen, um, um besser in die ganzen Szenen einzutauchen und so weiter, um das Ganze aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und so weiter und so fort. Und äh, ja, dass die das jetzt schon nutzen, wusste ich nicht. Ich dachte, dass äh, soweit wären die da auch noch nicht in Hollywood, aber interessant. Ne? Auch zu Avatar und so weiter, König der Löwen wurde damit auch gemacht. Ja, sehr interessant werde ich auch in die Beschreibung packen und äh, wir gehen zur nächsten News. Ja, es gab ja schon öfters Meldungen zu Apple VR dann äh, wieder, nein Apple kommt, macht nichts und äh, ja, Mixed Reality Brillen und äh, ja, jetzt gibt es wieder, sind Patente aufgetaucht die ein wirkliches Warnsystem ja, abbilden sollen und äh, so wie es ungefähr bei äh, Oculus Rift ist und Quest, was man wirklich ein Gitter hat und äh, ja, dann wenn man das Gitter verlässt, dann die wirkliche Umgebung einblendet und äh, gehen hier sogar noch ein Stück weiter und ähm, die blenden natürlich auch die Umgebung dann irgendwie ein, leicht. Wenn man ein bisschen weiter noch weg ist, erscheint äh, das leicht. Dieser, äh, das soll jetzt für MR-Brillen sein, kann dann natürlich aber auch auf äh, a brillen dann äh, umgemünzt werden und äh, wenn man zu nah dran ist, dann erscheint der, das Objekt komplett in der Brille und äh, ja genau und hier wird dann beschrieben dass ähm, ich sag mal die umgebung dann wirklich eingeblendet wird die wirklich äh, physische welt und äh, dass dann eine kleine also ich verstehe das jetzt so dass eine kleine tür als als portal dargestellt wird und dass man darin dann die wirkliche VR-Anwendung dann weiterhin sieht und dann auch in diese Richtung dann gehen kann, damit man wieder weiß, okay, in diese Richtung ist auch wieder äh, Platz, wo ich wieder spielen kann in dem Spielbereich äh, sich befindet. und wäre natürlich auch eine coole Idee. Ne, ich meine bei klein wenig Platz ist das dann natürlich uninteressant, aber würde sagen, das reißt eigentlich so mega raus, als wenn man dann auf einmal ploppt und das äh, ganze, die ganze wirkliche Welt dann aufploppt, dass das dann dezent so als, als früher dann dargestellt wird. Ist interessant, dass Apple daran auch arbeitet, wie auch immer das dann umgesetzt wird und äh, in welche Brillen das eingepackt wird oder in welche Handy Hardware, keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall haben die ein Patent damit belegt und ja, auch eine kleine News. Ich sag mal, wenn Apple auch in diese Richtung produzieren würde, wäre das auch wieder eine, eine coole Sache. Das würde VR auch wieder pushen und das hilft VR auch nur. Und äh, von daher ja, hoffe ich mal, dass da irgendwann mal was Richtiges rauskommt. Okay, nächste News. So, wir kommen auch langsam dem Ende hinzu, aber noch zwei News gibt es. Also Places... Deutschlands erstes Festival für Virtual Reality geht in die zweite Runde vom 20.8. 20 bis 22.8. Und äh, ja, da hat der Zitronenarzt mich drauf gebracht, dass man das äh, definitiv mal erwähnen sollte. Und äh, ja, da gibt es Livestreams, man kann äh, auch ab Freitag vor Ort sein und äh, der Zugang zum Festival und den Livestreams. Also, ihr könnt äh, wirklich da auch dran teilnehmen, wenn ihr zu Hause seid. Oder ihr fahrt einfach nach Gelsenkirchen Meiner Lieblingsstadt, weil ich Schalke-Fan bin. <lacht> Und äh, ja, schaut euch das an. Ich kann leider nicht an diesem Wochenende, weil ich zu Besuch beim Andyman bin. Man kennt ihr bestimmt auch noch. Der hatte ja auch mal einen VR-YouTube-Kanal. Der hat den sogar immer noch, aber da wird leider kein neuer Content erscheinen. Echt schade, weil er hat auch echt coolen, coolen Content gebracht. Und schade, dass der weggebrochen ist. Es war auch einer der ersten VR-YouTuber in Deutschland. Und äh, ja, finde ich schade cooler Typ und ja äh, dass solche Leute dann aufhören aber natürlich äh, ist Freizeit immer ein Problem wenn man ja das ist das, ne? okay ja hier kann man äh, sich einmal zum Livestream ne? geht natürlich erst Donnerstag los und äh, kann man sich das Programm auch anschauen wie das Programm am Donnerstag aussieht und den Freitag da gibt es dann Immer so kleine Themenbereiche sprechen auch ein paar Leute dazu und wie das Ganze aufgebaut ist, weiß ich nicht. Und es äh, auf jeden Fall super, dass sowas gibt, dass Leute äh, sowas dann sich auch in die Wege leiten, dass sowas stattfindet, dass Leute sich auch über VR besser noch mal informieren können und äh, sich Sachen ankönnen können und so weiter. Eventuell auch testen können, finde ich cool und. Äh, Jetzt kommen wir zum ernsteren Thema, was VR betrifft. Los geht's. So, das finde ich echt super interessant, ernstes Thema, aber das zeigt die Möglichkeiten von VR, dass es nicht nur um Spiele geht, sondern auch wirklich um, um richtig wichtige Dinge. Und äh, zwar hat hier äh, eine Uniklinik für Orthopädie in Innsbruck ähm, ja, VR genutzt und das ist die Oculus Quest mit Linkkabel, ne? wie man sieht. <lacht> Und äh, die haben natürlich nicht damit operiert. Also die nächste Stufe wäre natürlich, dass man einen äh, Roboter damit bedienen kann. Ne? Aber so weit sind wir noch nicht. Aber es war ein junger Mann. Der hat einen äh, Knochentumor im Bereich der Hüfte und der äh, Lendenwirbelsäule. Und der wurde gescannt. MRT, CT und so weiter und so fort. Und die haben es geschafft, äh, diese, diese Daten alle in ein 3D-Modell unterzubringen und äh, das Ganze dann zu visualisieren in VR. Und so können die äh, Operateure, die Chirurgen, können sich das Ganze dann von allen Blickwinkeln aus anschauen. Die können genau gucken, wo liegt der Tumor, äh, können den farblich markieren, ähm, setzt er schon irgendwo an Knochen an äh, und äh, an irgendwelchen anderen Organen. Und das können die sich dann anschauen und kurz ähm, ob wir das auch groß anschauen können. Irgendwie nicht, das will mein Programm momentan nicht, aber gut. Schauen wir uns einfach so an. Hier sehen wir das Ganze. Und äh, hier hat er das 3D-Modell vom, vom Scan. Größer und kleiner ziehen. Drehen, wie er will. Und hier hat er jetzt äh, den, den Tumor-Bereich. Glaube ich, farblich wirklich äh, dargestellt und konnte sich somit dann genau anschauen, wo sitzt der, welche Partien vom Körper hat er jetzt befallen. Und äh, ja, also mega. Ich finde es auf jeden Fall mega. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber schreibt es gerne auch in die Kommentare. Und äh, ja, da sieht man, VR ist nicht nur Zocken und äh, Porno, Sex und weiß der Geier was sondern auch solche wichtigen Themen äh, können damit auch behandelt werden und äh, die sind jetzt sogar dabei, ähm, bei Knochenbrüchen, bei äh, komplizierten Knochenbrüchen hat man natürlich überall im, ja, im Körper, wo der Knochen gebrochen ist, Splitter und äh, ja diese könnte man sich dann auch anschauen und äh, wo liegen die? Äh, könnte man die sogar als Puzzle irgendwie zusammensetzen das würde dann das ganze um einen einig äh, vereinfachen und äh, man kann Fotos machen davon, man kann sich dann auch wirklich Aufzeichnungen machen und ich glaube, äh, auch hier was in dem Bild sieht, äh, macht er gerade ein Foto von dem Ganzen, dass er sich dann später auch während der OP auch äh, anzeigen lassen kann, also top. also da kann ich echt... Nicht mehr zu sagen. <lacht> Bin ich, also ich finde es interessant. Das war es aber auch schon. Gehen wir mal wieder zurück. So, ja, das war jetzt meine erste richtige VR-News-Sendung. Ich hoffe, euch hat die gefallen. Ähm, ich habe mal so ein bisschen was versucht. Und äh, ja, also ich glaube, auf alle Themen stoßt ihr nicht immer. Manche Themen kennt, kennt ihr natürlich schon. Es gibt ja auch genug äh, andere News-Seiten, ja, mix.de, da gibt es die VR-Legion, die steht auch unten in der Beschreibung, ja, sind auch immer top informiert, da gibt es auch immer äh, gute Beiträge, News und, äh, ja, die ganzen Videos von allen anderen VR-Youtubern seht ihr da, oder ein Großteil für euer YouTuber ist da auch verlinkt. Äh, ja, könnt ihr könnt euch natürlich dann auch die, die Videos anschauen von den anderen. Es gibt genug deutsche, gute VR-Youtuber, die guten Content machen. Ja, Leute, wenn euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Ähm, ja, am besten helft ihr mir natürlich mit dem Abo-Button, denn äh, mein Weg muss definitiv auf die 1000 zugehen. Und äh, ja, ich erwähne es jetzt immer öfter, <lacht> weil äh, viele Leute gucken natürlich die Videos und äh, nehme ich mich selber nicht aus. Also ich habe schon genug Videos geschaut, äh, oben auf dem Fernseher, ähm, wo ich dann einfach ja, den den YouTuber auch öfters gucke und dann einfach vergessen habt zu abonnieren. Deshalb, äh, falls ihr vergessen haben solltet, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und ja, euer Feedback ist mir sehr, sehr wichtig. Und äh, schreibt in die Kommentare, wie ihr die Sendung heute fandet. Und äh, ja, wenn euch gefallen hat, mache ich da gerne noch eine zweite Sendung von. Eine dritte, eine vierte, wer weiß. <lacht> okay, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.